Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Predible Show. Heute mit Tim Lagerpusch von Sugar Trends. Put on the mask, bask in the glory of a superficial, satirical, never end story. We all play your role, but only your you control. The never, they're prepared to live away from your soul. Tim, Karl. herzlich willkommen, <lacht> Dankeschön. Wir sind ja, ja heute hier in Köln, ich freue mich wahnsinnig. Herzlich willkommen an dich. Ja, mega ja. aufgeregt ja. auch. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, weil Sugar Trends ist natürlich für viele, die zuschauen, bestimmt bekannt, für viele nicht. Mhm. In deinen eigenen Worten, wenn du den Zuschauern das mal beschreiben würdest, was macht Sugar Trends, was ist Sugar Trends? Okay, alles klar. Ja, das Sugar Trends, wir haben uns genauso wie Prendable den kleinen Einzelhändlern verschrieben, den schönen kleinen Oasen. Den Shopping-Oasen in den Städten und da rede ich von Läden, das sind Concept Stores, Mode, Goldschmiede, alles Leben, in dem man äh, stöbert oder schöne Sachen entdeckt und nicht so dieses gezielte Shopping nach einer Artikelnummer und Elektroartikel kauft, das ist so der Fokus der Läden. Und unser Ansatz ist der deswegen Sugar Trends, das sind Sweet Locations, lokale Trends, daraus hat sich unser Name ergeben. Und also extra auf Englisch, weil wir das nicht nur für Köln und auch nicht nur für Deutschland machen wollen, sondern europaweit. Mhm. sogar Hinterher sogar weltweit, mhm. dass du in jede kleine Ecke der Welt shoppen gehen kannst. Und was das Konzept da drin ist, dass wir ähm, davon ausgehen oder auch, also wir wollen es ermöglichen, dass man online präsent sein kann mit seinen Produkten und das Ganze in einer Webshop-Ebene, dass die Produkte auf Produktebene shoppbar werden und anguckbar mhm. werden. Und das Ganze nicht als entkoppelte Webshops ja. im großen weiten ja. Netz, sondern als ein gemeinschaftlicher Webshop. Und da sind dann halt viele kleine Läden, Geben zusammen viel Kraft, dass das Konzept von Trudeau. Und man hat natürlich dann auch wahrscheinlich eine größere Auswahl, als wenn man jetzt nur zu einem Sugartanks. Aus Shop der Kundensicht also. hast du, wenn du kommst, kannst du über den Katalog eine größere Auswahl kriegen. Einerseits Auswahl auf Produkten, andererseits natürlich Auswahl auf Ladenebene. Was rund, rund uns, uns liegt, ist nicht die Produkte zu nehmen und ja. als Sugartanks zu verkaufen, ja. sondern ja. den Laden zu featuren. Und die Marke und die, des, und die, des also Ladens. Die Marke auch. des Ladens, die, die Inhaberstruktur, deswegen sind da die Gesichter der Inhaber, da sind die Locations drauf dass Kunden direkt in Kontakt mit Leben kommen. Also man kann es nicht mit Amazon für kleine Läden vergleichen, sondern wirklich äh, eine Markenschaufenster für den Ladenbesitzer, für das ja. äh, stationäre Geschäft. Und ja. Das lebt natürlich, weil, bevor wir es vergessen, äh, mhm. direkt am Anfang, das wird natürlich alles von den Kunden, die ja. natürlich dann einkaufen, egal ja. ob dann online über euch erstmal ich sag mal sag vorgefiltert ja. oder auch direkt, man kann ja auch direkt äh, bezahlen ja. und bestellen. Ja. Ja. Oder man geht dann in die Nähe seines Lieblingsgeschäfts äh, und kann natürlich auch lokal einkaufen. Ja. Ja. Und um das ein bisschen zu fördern, hat Tim nämlich freundlicherweise äh, mir einen 50-Euro-Gutschein okay. äh, in die Tasche gesteckt, wo ihr, wenn ihr unten in den Kommentaren reinschreibt, warum ihr jetzt 50 Euro... Bei so einen kleinen laden ausgeben wollt oder wofür könnt ihr einfach einen kommentaren schreiben und dann verlosen wir einen 50 euro gutschein plus oh, eine kleine printable taste also das steckt mal rein ähm, gewinner wird beim, bei der nächsten printable show dann bekannt gegeben einfach unten in den kommentaren schreiben warum du die 50 euro denn verdient hast oder willst und äh, genau, ich habe gerade schon kurz gesagt also ähm, Gerade ja, Amazon als Stichwort ist natürlich ja. auch ein großer ja ich sag mal, Damoklesschwert, mhm. viele Händler stehen da entweder total spinnefeiert mhm. gegen, manche sagen, okay, gut, hat natürlich auch seine Existenzberechtigung. Ja. Insgesamt spürt man natürlich so einen gewissen Druck im ganzen Einzelhandelsbereich, ja. gerade bei den inhabergeführten ja. äh, Geschäften. Ja. Was würdest du denn als Sugar Trends Gründer mit ja. deiner Erfahrung Stand ja. heute sagen, was ist die Lösung? Ja. Der also, was ist die Lösung? Die, die Lösung ist halt eine eigene Selbstfindung für viele der Händler. die ich. Also, wir betreuen jetzt ja schon 500 Läden im Sugar -Trends Netzwerk. Über Deutschland sind es 350 und dann 150 aus Europa nochmal. Das heißt, wir sind in ganz, ganz vielen Diskussionen und Gesprächen in, in den verschiedenen Regionen, verschiedenen Städten und verschiedenen Handelskonzepten. Ja. Und es passt eigentlich keine Lösung. Äh, wo, wo man sagt, eine Lösung gilt jetzt für alle. Ne? So da, all. Das ist sehr diffizil und ja. es kommt darauf an, wie viel Laufkundschaft hast du, was hast du für eine Nachbarschaft, was ist das für ein Fädel Da unterscheidet sich die Stadt und die B-Lage mhm. und die C-Lage und die Dorflage extrem und dementsprechend, wie viel Laufkundschaft da ist und auch was für eine durchschnittliche Bombengröße oder was für ein Sortiment du so hast, also wie sortiert das ist und wie rar die Dinge sind, das bestimmt dann, wie überregional ist dein Kundenkreis mhm. oder wie regional. Und daran musst du es irgendwie austarieren, äh, wie viele Aktivitäten du über das Alte hergebracht. ich habe ein Schaufenster, ich habe die Location, ich mache die Tür auf und dann kommen da Leute rein mhm. und die was von mir, darüber hinaus machst, weil wir im Durchschnitt alle um uns herum und wir selber auch, wir lassen uns einfach immer noch mehr Dinge schicken. Das Als ist halt, Beispiel. das ist das Thema, ich Und mein, äh, da in dem, in dem Handelssegment mit ja. zu spielen, das ist die Herausforderung unter der Prämisse mhm. der insgesamt zur Verfügung stehenden Zeit. Und da äh, geht es halt, da sind wir individuell, was empfehle ich halt, sagen, generelle Empfehlung ist, wenn du wirklich was anbieten möchtest und möchtest Kunden glücklich machen und Kunden, man weiß, dass Kunden mehr und mehr auf den digitalen Kanälen schreiben und sprechen Ganz klar. und gucken. Okay, da guckst du dann, das hoffentlich auch irgendwo so digital es. an. Äh, dann und sogar auch ein WhatsApp-Chat wird halt heutzutage oftmals wiedergegeben als Gespräch. Mhm. Man hat gesprochen, heißt es dann. Na klar. Und äh, das heißt, ich empfehle halt jedem Händler, äh, dort mitzumachen auf der Ebene, weil das Schaufenster, das digitale Schaufenster, wesentlich mehr Laufkundschaft mittlerweile hat. Wenn man sich da in die Nähe fährt, dann muss man sich aber täglich in die Nähe fahren. Dieses Schaufenster bewegt sich in dem Sinne an die Laufströme. Du brauchst ja auch Zeit, Geld, und damit kostet. Und da gibt es jetzt viele Methoden, Werkzeuge, Möglichkeiten, ähm, die man sich so angucken muss. Vielleicht mhm. auch einfach erstmal mitgucken und mitzustöbern oder sich im Instagram anzumelden und einfach nur mal gucken, was mhm. die anderen so machen, um daraus dann die Zutaten zu finden für sein eigenes Geschäftsmodell. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, ja. also mitmachen ist genau das richtige Stichwort. Ich habe so einfach das Gefühl, der Händler, was ja eigentlich so aus dem Wort Handeln kommt, ja. ne? also ja. man handelt, ja. man macht irgendwas, ja. Ja. Ja. hat im Moment so diese, diesen Stillstand irgendwie. Er weiß mhm. nicht genau, was, in welche Richtung soll ich gehen. Ja. Ähm, hast, spürst du das auch? Ähm, ja, also, ich oder das auch. also wir haben so einen Claim hier im gesamten Sugar Trends, kam aus... Aus einem Laden raus, mhm. und der gilt eigentlich für alle und äh, da wir leben nach dem Motto: Aktivität zahlt sich aus. Ja. Und äh, das Schlechteste ist, da zu sitzen und zu warten auf irgendwas, dass einem einer hilft, dass irgendwas passiert oder dass einfach irgendjemand kommt und da sehe ich halt leider zu viel rumsitzen und warten, dass mm. vielleicht auch das ganze Internet wieder weggeht yeah. und das wird halt nicht gehen, sondern wir kommen in eine Welt und da sind wir eigentlich schon mit der jungen Generation, die unterscheidet überhaupt gar nicht mehr zwischen Online und Offline. Und in vielen Absolut. Medien, in den Artikeln, in, da wird immer noch geschrieben, der Onlinehandel versus der Offlinehandel und stationärer Handel gegen Onlinehandel. und das ist mir Mehr, gar nicht mehr das Thema, mhm. sondern alles ist online. Es ist einfach alles online und wer ja. nicht online ist, der kann sich das aus irgendeinem Luxus leisten oder macht das ganz bewusst, aber äh, es ist so online und dann hat man vielleicht, und dann kommen wir jetzt zu dem großen Vorteil des kleinen, echten mhm. Ladens: der hat halt noch ein Bonusfeature obendrauf, wenn mhm. hat nämlich sein eigenes Theater und seine eigene Bühne und seine eigene Inszenierung und den eigenen. Ort und mit der Social Media und dem Mobile-Commerce und dem Mobile-Internet und den Smartphone und der Insta-Story, in dem man den Ort markieren kann und die man auch nach dem Ort durchsurfen kann oder der Google Maps, äh, spielt der Ort im Vergleich zu den letzten 15 Jahren zunehmend wieder eine größere mhm. Rolle, dass die Menschen mit Orten was verknüpfen und die fragen nämlich wo warst du, wie bist du da hingekommen, wo bist du her und an dem baut sich viel auf an, ja. an Charme und an... Äh, an, Verbindung, an und Verbindung und Lokalpatriotismus nenne ich das eigentlich Spirit, ganz gern, das ist so das Thema. Und mit oh, die dem Leute. zu spielen und zu arbeiten und das als seinen Vorteil zu nutzen, das ist irgendwie die Devise. Natürlich geht es da um dieses Sortiment, um die Ware. Hat man da noch eine Marge drauf? Mhm. Ähm, wie, wie doll ist die im Wettbewerb? Wie doll will man sich in diesem Preiswettbewerb des reinen Onlinehandels, also in der reinen Preisvergleichssuche nach dem Produkt, mhm. muss ja jeder Händler selber entscheiden, wo möchte er denn da jetzt auf dieser Preisabsatzkurve sein? Und Die Preisabsatzkurve war früher viel, viel länger gestreckt. Also man konnte halt viel Dollar nach außen oben ausschlagen mhm. mit dem Preis. Das geht halt heute zunehmend weniger, weil die Konsumenten alle selbstbestimmter und selbst, äh, die sagen, Klar, ich, ich gucke ja schon gerne, beim ja. kleinen Händler kaufen, aber wenn der halt 30% teurer ist als der andere, warum auch immer der andere so günstig ist, dann ja. mache ich es eben bei ja. dem anderen. Ja. Und da muss jetzt jeder Händler selber, ähm, also man hat auch die Werkzeuge und man kann über ganz einfache Google-Suchen äh, das Umfeld austarieren, äh, seinen eigenen Punkt auf dieser Preisabsatzkurve finden. Gleichzeitig, ja. aber auch nicht seine Identität, und da kommen wir wieder zu dem Sugar Trends-Konzept, mhm. da steht zwar Sugar Trends jetzt drüber, mhm. aber es ist das Sugar Trends-Netzwerk und es sind explizit die Ladennamen, die Inhaber, die Brandnames der Läden alle da, Ja, äh, weil das habe ich jetzt auch mit vielen Gesprächen stelle ich das fest, dass vor lauter Online-Handel in äh, der eigenen Markenwahrnehmung äh, manchmal auf dem Thema Online-Bestellung äh, wird ganz toll auf den Preis geachtet mhm. und man vergisst sein eigenes Markengerüst und sein Wertversprechen, was Warum man, gucken, man eigentlich Aber das natürlich Wirtschaft auch Kunden zu kommunizieren. Ah. Also bei uns sind in allen Paketen immer persönliche Nachrichten drin, da raten wir, ja. wir allen in unseren Läden dazu. Weil das zeichnet eben den Unterschied aus. Wenn ich mhm. das manchmal dann sehe, wenn neue Läden mitmachen und die mhm. haben ihre erste Bestellung, und die schicken dann vielleicht doch auch einfach nur das Ding ins Paket und schicken das los, so, weil sie es irgendwie so gewohnt sind, ja. weil von Amazon kommt es ja auch immer so. Aber ja. genau das macht ja. ja den Unterschied und das merken wir halt dann. Also gerade der, der kleinere Händler hat halt, wie du schon sagst, die Möglichkeit über seine Persönlichkeit zu trumpfen, ja. über sein Image und sich da halt immer bewusst zu machen, warum setze ich denn eigentlich uh, jeden Tag, ist jeden Tag in ja. meinem Geschäft, warum ja. habe ich überhaupt dieses Konzept, ja. dieses ja. Geschäft mit dieser Gruppe, Warengruppe für eine so bestimmte ist, Zielgruppe so ist, eröffnet Und was ich halt auch interessant ja. finde, umso spitzer man eigentlich das Ganze fährt, ja. also gerade ja auch im Dienstleistungsbereich, äh, Barbershops genau. Genau. oder ich sag mal äh, schwedische ja. Hügel-Lifestyle-Shops ja. oder sowas, die ja eigentlich eher eine ja. engere Zielgruppe bedienen, genau. die boomen mehr als halt der Bauladen, der ja. alles für jeden anbietet. So Und, ähm, Und äh, was halt sehr schön, so, um es noch abzurunden, ist, wenn, das mit zu beobachten jetzt im Netzwerk, wenn die Erfolge eintreten mhm. und da geht es auch um die Sichtbarkeit mit Produkten, mhm. das zahlt nicht nur darauf ein, dass bestellt wird und man was mhm. dann verschickt, sondern es zahlt eben sehr stark indirekt auf Sichtbarkeit ein und ja. jede Minute die Kunden sich auf dem eigenen Content bewegen ja. und nicht abspringen zur Marke, weil sie dann was wissen wollen über das Teil und dann ist das aber als Produkt nur auf der Markenwebseite mhm. zu finden. Ähm, zählt halt ungemein, das ist halt Schaufenster, Minuten, Zeit. Und die, wie lange Leute äh, in einem Shop die, online verbringen. In, das, in einem oder? Shop auf ja. dem Produkt, auf dem Content von dem Shop, ja. irgendwo in den Ecken des Shops ist es ja eigentlich, wie lange die drin rumlaufen, ja. spielt eine irre Rolle für die Bindung der Kunden. Ja. Und das führt halt irgendwann zu Bestellungen, zu Anfragen, zu Individualanfragen. Ganz Man kann spannend. auch die kleine Mini-Bestellung am Anfang, das sehen wir ja auch, Kunden bestellen oft erstmal was Kleines. Ja. Und wenn man sie dann gut bedient und sie ja. sich wohlfühlen, dann kommen die irgendwie immer wieder. Mhm. Und darum geht es ja. Nicht diese One-Time-Shopping-Anfälle, die über Google Shopping oder ähnliches, da ist man halt über Shooker auch überall sichtbar. Mhm. Google Shopping und so, das sind alles Dinge, die schafft man alleine mit seinem eigenen Webshop. Teilweise schwierig und muss da muss man echt viel Geld für ausgeben. Also ich habe auch die Erfahrung und gemacht. Ja. Dann kommt dann eine Bestellung. Und es bleibt, wenn man jetzt den Kunden nicht doll pflegt, sondern dann sind jetzt mehr und mehr die Konsumenten mhm. so gewöhnt, ja, ich bestelle ja, ich drücke den Knopf und dann mhm. mache ich das beim nächsten Mal wieder über Google. Wenn man aber diesen Weg geht und eine Bindung erzeugt, und deswegen liegt uns da so viel dran, dass die Läden mit Kunden direkt in Beziehung stehen und auch direkt E-Mails schreiben und mm -hmm. nicht, wie manche Läden wollen dann gerne von uns diesen Amazon-Service. Mm -hmm. Ich will gar nicht mit dem Kunden schreiben, mach das bitte alle selber. Und dann Mach's sagen wir immer nee, aber genau gut. da liegt doch dein mm -hmm. Wert. Das würden wir gerne, dass du das verstehst. Also teilt ja auch die Adressen ja, äh, mit, den, genau. mit den Kunden, ja, genau. mit, also mit also den es ist Läden, halt einfach mit den ein voll eigenständiges ja. Webshop-System, ja, dass du eben da keinen ITler dafür beschäftigen ja. musst, sondern das ist jetzt variabel. Also gerade für, gerade für die Zielgruppe Familienbetriebe, äh, ja, ja, die ja, mit ja, zwei, drei Personen ja, vielleicht ja, insgesamt ja, ja. Im, ist das eine gute also Möglichkeit, ein, um einzusteigen. Ne? Was man halt gleichzeitig ja. eben Aussage, wenn du, was empfehle ich Händlern, die noch gar ja nichts haben oder noch mhm. nicht digital sind, dann muss man eben, das ist meine ich mit der ganzen Klaviatur, was es alles gibt und dann ist es halt eventuell alles gleichzeitig anzuschalten auch einfach zu viel, weil du die Arbeitslast nicht hast und der Händler nicht bereit ist, eine weitere Person zu investieren, mhm. um überhaupt die Aktivitäten und die Prozessflüsse aufzubauen. Weil es ist halt mit der Digitalisierung von Produkten, da geht es um Fotos, da geht es um die Produkttexte, da geht es um viel Arbeitsaufwand, den man halt nicht nur einmal macht, sondern das muss im täglichen Geschäftsbetrieb Doing, klar, mit ein, ja nicht still Da kann es halt manchmal auch sein, dass man sagt, okay, dann mach doch erstmal dein Instagram ja. Wenn man das halt zum Laufen gekriegt hast und ab und zu wird dann mal nachgefragt, kannst du mir das mal zuschicken als Paket, ja. dann schaltest du als nächstes den Shop an. Was halt richtig Sinn macht, ist die gesamte Kette zu bedienen, dass man die Produkte in dem Webshop verfügbar hat. Die sind mhm. mit der eigenen Webseite, auch die, viele leben meinen, Webseite braucht man nicht mehr, aber die, auch die macht Sinn als Basisanker, als Basisadresse, um die Produkte im Shop zu haben und dann halt über seine Social Media Kanäle vorzustellen und auszuspielen, damit das halt eine integrierte Kette ist. Und da braucht dann aber nicht der gesamte Laden mhm. digitalisiert zu sein, sondern halt die Sachen, die never out of stock sind oder die Bestseller oder die freakigsten Dinge, die mhm. man unbedingt vorzeigen möchte, so dass man das ganze Spektrum zeigt, aber eben nur so viel zeigt, wie die eigene Arbeitskraft hergibt, für die, für das die muss, Genau, und, es muss halt alles noch handhabbar sein. Und so spielst du, und das ist genauso wie du dein Schaufenster bespielst. du legst ja nicht alle Ware, die du im Laden hast, in dein Schaufenster. Na klar. Sondern halt nur irgendwie die besten, eine inszenierte, aktuelle ja. Saisoninszenierung. Äh, ja. Und genau so muss man den Webshop für den kleinen Laden eben denken. Und bist, wie bist du der Meinung, ähm, kann überhaupt Einzelhandel heutzutage noch ohne digitalen Vertrieb überhaupt funktionieren? Ja, also das ist eben so ein ganz großes Lagenthema. Ne? Wenn du ein wenn du Wahnsinnslaufkundschaft hast, also warum sitzt, ähm, sitzen die erfolgreichen großen Coffee-Shops an den Ecken in den Straßen, weil da halt am meisten, das ist halt als Starbucks-Konzept, da ist ja. hast eben am meisten Foodtrack, die sind halt an den U-Bahn-Stationen mhm. und so, desto weniger du davon hast, äh, desto mehr musst du einfach digital sein. Ich glaube, ähm, es gibt so gar keinen, also es ist einfach ein wahnsinniger Luxus zu sagen, ich brauche das digitale Schaufenster. Mhm. Gar nicht. Mhm. Weil wenn du das eben gar nicht bräuchtest, dann hättest du so eine Lage, dass du eine Wahnsinnsmiete zahlst mhm. und deswegen glaube ich, ist, also es geht wohl an, bei manchen noch ohne, Ja. Ähm, aber es macht keinen Sinn. <lacht> Alleine, <lacht> und das ist glaube ich auch so das Thema, dieser Kundenkontakt, ja. der muss ja aufrechterhalten ja. bleiben ne? und jeder Kanal, egal ob es ja. jetzt, selbst Google My Business, ja. kannst du ja auch schon dann direkt ja. mit äh, genau. deinem Geschäft Kontakt ja. aufnehmen. Ja. Und jeder Kontakt mit dem Kunden ist natürlich, vielleicht in der ersten Linie zahlt sich das nicht aus, ja, ja. aber ja. wie du schon sagst, im, im, long, im langen ja, Ende ja. hast du da einfach eine, eine Bindung, eine Freundlichkeit, eine Empfehlung, die ansonsten gar also nicht mehr ist. Also ich kann auch, vielleicht war. bildlich gesprochen, ich kann auch... Barfuß durch Köln laufen, ja. barfuß, zum also ohne Schuhe. Und ich ja. halte es halt durch, sogar im Winter, ich halte es noch durch. Machst du mal, oder? Nee, <lacht> Aber macht Die Wim hof Also macht, macht einfach so, ja. ähm, in dem Sinne vom Lebenskomfort, macht keinen ja. Sinn. Und das ist halt so, die, wo Na, ich eben noch hinpumpen wollte. Wenn du halt diese, was wir jetzt merken, wenn diese, Digi wenn das in einen eingeschwungenen Prozessablauf mhm. kommt, dass du deine Posts machst, dass du deine Rückkanale kriegst, dass du Gespräche hast, die digital anfangen als Chat, dann gehen die später in Telefonate über ja. oder in Besuche oder in Bestellung das auf einmal siehst, dass du auf einmal 20 Prozent deines Umsatzes ist, ist mal Bestellvolumen, was Leute nachts abgeben, mhm. in der Nacht, tun die Geld in deine Kasse und du kannst das nächsten Klar. Morgen dann ja. fertig machen und bedienen ja. oder vielleicht noch nachfragen. Und wenn man das wieder sieht bei manchen, wo ich viele Läden gesehen habe, die in eine Drucksituation gekommen mhm. sind, wo gerade so mit Miete und allen Kosten, wo es wirklich, wirklich eng wurde, du merkst halt dieses ungemütliche Gefühl. Und wenn dann auf einmal Druck aufkommt und man hat, merkt diesen Druck als Kunde sogar im Laden beim Besuch, dann hat man eben als heutzutageiger Konsument noch weniger Lust. Das ist man man das kaufen, und sich da dann wenn, du und so gepackt wirst, kauf, und kauf wenn dieser Druck rausgeht und es wieder in ein wirtschaftlich eingeschwungenes System geht, wo äh, man sich nicht über die Kostenecke, also über Verlust oder Break-Even mm. macht, sondern äh, wo auf einmal das Finanzamt eine einkommenssteuer von einem möchte, ah. dann äh, merkt man, wie viel leichter äh, das tägliche Leben auf der Laden davon reden wir als... halt nicht in einen und davon das das ist das Spannende an dem sugar trends konzept ja. wir reden jetzt eben von den weiteren kleinen Einheiten und nicht davon dass jeder der kleinen Händler in ein Milliardenunternehmen mhm. wird sondern wir sind ganz ganz große Fans der kleinen Sustainable Einheiten der kleinen in sich selber wirtschaftlichen Einheiten und wenn die in eine eingeschwungene Wirtschaftlichkeit kommen und es geht in ganz ganz vielen Bereichen wo mhm. man den Einzelhandel totschreibt wir sehen es ja dass es geht ähm, äh, und, und dann fühlt es gut an. Mm -hmm. Das ist cool. Das Hast du vielleicht an äh, an. für fürs Publikum, für die Zuschauer so ein, zwei Beispiele, die können wir auch dann nochmal einblenden ja. nachträglich, so im ähm, um Sugar Trends Shop, äh, ja. wo du sagen würdest, wow, die haben wirklich alle Erwartungen übertroffen. Ja. Vielleicht. Wir haben, das mal so schnell, das sind wahrscheinlich noch nicht umfassend gedacht, aber so einen äh, tollen Ladenfall haben wir aus Bremen, die seit zweieinhalb Jahren äh, mit dabei ist. Die heißt Laden 82. Ja. Also, kann man einblenden oder Instagram angucken. Laden unterstrich 82. Dann hast du äh, das Damenmode, Damenoberbekleidung auch seit zehn Jahren und ist mit uns zusammen digitalisiert und hat ein wahnsinnig aktives Instagram in ihrem mhm. eigenen Style. Wenn ich das vorzeige, dann sagen viele denen, oh das passt aber nicht auf mich. Das ist ein ganz anderer Style, mhm. eine ganz andere Produktgruppe. Aber die hat eben ihr eigenen Style gefunden und der ist auch nicht fix, sondern der mhm. verändert sich von Woche zu Woche weiter. Und die ist nie zufrieden mit dem, wo sie ist. Aber die baut halt ihre eigene Welt auf. Und wenn man sich das anguckt, also guckt euch den Kanal mal an, man merkt halt die Leidenschaft und die und das persönliche Daten. Mhm. Und das ist genau das, wo wir, wenn wir von inhabergeführtem Einzelhandel reden, da geht es nicht um das perfekte, hingemalte, wie der Otto-Katalog früher mhm. war. Oder ja, das wollen die Leute, glaube ich, auch nicht sehen. Das ist, da treibt halt viel noch hin und wie ja. soll ich die Fotos auf nur auf Freischneider und sowas ja, klar. sondern es ja, sind ähm, ja, das ja. Unperfekte mit Substanz. Ja, ich sag mal so, das Reality-mäßig, das, ist Reality äh, das ja, wollen die ja, Leute ja. sehen, deswegen Instagram-Stories oder so funktionieren ja Noch super ein paar gut. mehr, also was natürlich spannend ist, ist Bremen. Wir, wir, das ist ein gutes Land 82 Bremen, dann haben wir für Herrenbekleidung, haben wir hier noch den 50 Grad Cologne in Köln, okay. vor Ort, in der Dürener Straße, ja. der Klaus, auch mal ein, der das super macht und auch jeden Tag weiter lernt und auch daran natürlich echt an diesem, was man alles tun muss, dann mhm. sind seine Fotos eben nicht gut genug, dann die Texte, das in einen Einklang zu bringen mit seiner Ressource, mhm. aber er macht schon sehr erfolgreich und äh, auch immer besser. Ja, cool. Und dann gibt es noch den, den man sich genau. genau. noch angucken kann. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderer Style von Laden, das sind die Museumshops der Stiftung Weimar. Und so. da sieht man halt nochmal die... Krash in Weimar auch, Weimar auch, Ja, das ist in Weimar, das ist die Klassik Stiftung Weimar. Also Bauhaus, ein. 100 Jahre Bauhaus, der Bauhaus-Shop und der Goethe-Shop, also Klassik Shop Weimar. Ja. Und das ist nochmal ein schönes Beispiel, weil ähm, die hatten vorher einen Webshop, die ja. haben den abgeschaltet, ja. sind jetzt mit dabei und die, da sieht man so die Ergänzung des quasi der, der, der inhaltlich wertvollen Marken. Und dann ist man mit dem Weimar Museumsshop ganz plötzlich und Köln und Bremen sind überregional dann auf einmal irgendwie da mit der gleichen Kundenbasis mhm. zusammengekommen. Mhm. Wäre es nicht, also ganz im Ernst, ja. äh, Tim, das fällt mir jetzt direkt ein, ja. weil... Cool. Es sind so viele schöne kleine Läden, wäre es ja. nicht irgendwie mal interessant, so, äh, so, so, ein, so ein kleiner ähm, Tourismusveranstaltung ja. zu machen, weißt du ja. was ich meine? Also, dass ja. man so eine kleine Tour ja, äh, anbietet, klar. hey, klar. einmal im Jahr bekommt ja. irgendein Kunde einen äh, ja. Wert von ja. 1000 Euro oder ja. sowas. Ja einen dreitägigen Ausflug ja, in verschiedene Geschäfte oder sowas. Ja, das wäre glaube ich mega, mega spannend. Das ist eine gute Idee haben wir da schon mal drüber nachgedacht? Ich zeig doch mal hier ja. unser Magazin vor. Ja. Das geht ja durchaus in diesen Ansatz, dass wir äh, mit Eurowings eine Partnerschaft eingegangen sind, die das halt sehr, sehr mögen. Das Thema kleine, schöne Läden und auch Passagiere, die wissen, dass Passagiere gerne in den Reiseführern und so nach diesen mhm. Sachen gucken. Und da haben wir halt dieses Magazin aufgelegt. Wo was wie so ein Reiseführer funktioniert und ja. der lag halt im Dezember und Januar in den Sitztaschen von allen Eurowings-Flugzeugen. Ja, Resonanz gebracht, so also unter anderem das, also mit ja. dem Ansatz, was kann man in den Städten entdecken, werden wir das noch viel weiter verdrahten mit Eurowings, auch mit der Deutschen Bahn gibt es da schon eine Kooperation und ähm, daran liegt es uns natürlich, das Thema echter Ort mhm. ähm, und Online-Verfügbarkeit, Miteinander in einen Einklang zu bringen, also das Omnichannel äh, in ist, wirkliches lebt ihr seit mehreren Leben ja. zu bringen, leben ja. wir hier und bringen es halt auch in die Köpfe ja. von allen unseren Händlern, also ja. dass man das als Eins betrachtet. Und das ist glaube ich halt auch das, ja. das Ausschlaggebende der Einstellung beim Händler, lasst ja. ruhig liegen, ähm, wo kriegt man die ansonsten, wenn man nicht bei Eurowings, Euro äh, mich ja, einfach anschreiben, äh, mich anschreiben oder einen Kommentar hier Alles in Video klar. schreiben und dann schicken Perfekt. wir euch eins per Post zu. Kann man ähm, mal gucken, ob bei euch genau. in der Gegend auch äh, ein Sugar Trend Shop äh, verfügbar ist. Genau, genau. Aber mentale Einstellung ja. wollte ich noch mal drauf eingehen. Das ist glaube ich so der wirklich der Einstieg, der Anfang, dass die Händler auch wirklich wollen. Ja, genau, genau, genau. Also deswegen macht man natürlich auch unsere Städte treffen, wir bringen die Läden von Köln zusammen, die von Hamburg, die von München, ja. machen das, also dass das, das das, das, das sowohl in einer digitalen Gruppe als auch äh, in echt Stammtischen ja. und Meetups und was noch viel mehr in Workshops geht. Da sind wir natürlich auch, was du mit dem Prennable alles so mhm. machst ist ganz viel in Sugar Trends auch schon drin ja. und da machen wir sicherlich einige Sachen zusammen und cool. äh, da gibt es bestimmt Formate, die irgendwie wir im Club anbieten und du nochmal getrennt machst, aber darum geht es ja, anfassbare, anwendbare Sachen zu machen. und Absolut, nicht irgendwie, und zu starten, in, zu handeln genau, auf genau. Aber Fall. gleichzeitig erlebe ich eben auch und da muss eigentlich auch jeder Laden sich das so selber überlegen, also wenn wir über digitales Aktivieren reden und mich dann ein Laden fragt aus Aachen, ja, ich, wir wollen da mehr machen, ich will, ich, ich will jetzt vorbeikommen zu euch mhm. ins Büro und dann irgendwie Tipps aufsaugen. Und dann habe ich der zum Beispiel gesagt, dann mal, bleibt mal lieber in Aachen. Ja. Und genau deine Fahrtzeit, die nutzen wir schon mal, um was zu machen. Ja, perfekt. Und dann machen wir das auch so, dass du eingeloggt bist und äh, in deinem Smartphone, in deinem Instagram und das nicht da irgendwie auf einen Zettel aufschreibst und dann vielleicht mal in zwei Wochen mhm. den Zettel wieder anguckst und machst, sondern lieber jetzt Dinge direkt umsetzen, machen, die man direkt macht ja. und um sich da nicht zu fein sein, dass das vielleicht aufs eigene Branding oder nicht schön genug ist, weil genau dieses das, das Thema unperfekt, aber wenn der Kunde oder der, der, der Beobachter merkt, dass das mit Herz gut gemacht ist, dann wird es halt angerechnet. Und wenn sich das verbessert, natürlich soll es nicht ewig irgendwie das ist blöd ist das und hässlich ne? bleiben. Es muss authentisch sein. Ja. Aber dann einfach mal machen, ausprobieren. Ja. Und dann merkt, man, kriegt man schon Resonanzen. Und diese Resonanzen, die man kriegt, ja. die fühlen sich gut an. Das ist das, äh, das äh, super Stichwort ja. äh, oder Schlusswort, weil ja. wir sind so langsam jetzt vorbei. Ich will noch ja. mal ganz kurz daran erinnern: Schreibt unten Kommentaren, wenn ihr diese schöne Tasse plus 50 Euro äh, Einkaufsgutschein wert. Ja von Sugar Trends äh, gewinnen wollt. Ähm, bis wann muss man das machen? Bis, äh, bis zum nächsten Monat. Also bis zum ersten äh, äh, bis zum ersten sechsten. Ja. Bis zum ersten sechsten und dann ja. wird der Gewinner auch bekannt also. gegeben. Danke für den Hinweis. Ja. Das macht ganz gut. Soll, ja. Solltet ihr auch hier so einrichten. Wirklich einmal ja. in der Woche, ja. einmal im Monat. Vielleicht auch mit einem Händler ja. oder sowas. Ja. Äh, Interviewstyle. Okay. Super Möglichkeit. Aber als allerletztes noch Hast du eine Frage für die Zuschauer, die natürlich auch in den Kommentaren beantwortet werden können, egal ob das jetzt Händler ist oder ja, äh, ganz normal ja. Konsument äh, in Köln oder ja, egal in welcher genau, Stadt? Genau. Was brennt dir so auf dem Herzen mhm. an Frage? Ja, also wir sind sehr, sehr gerne in Diskussionen im Austausch mit mit, mit, mit allen Fans, mit Läden, mit Händlern, mit Experten aus der Branche, mit, äh, mit einfach auch nur Shoppern und Konsumenten und äh, freuen uns über jegliches Feedback, also vor allen Dingen auch kritische Sachen, was man nicht mhm. verstanden hat oder was man einfach nicht versteht oder was vielleicht anders gemacht werden sollte. Von daher, meine Frage ist, an jedem, dem irgendeine Frage und die kann auch sonst wie dumm einem vorkommen gerade, äh, auf den Fingern brennt, also schreibt sie rein oder schreibt mich, ich bin tim at sugartrends.com schreibt mich einfach direkt an und die Frage, es gibt, es gibt keine dummen Fragen und okay. äh, schreibt, also, schreibt diese Frage, auch wenn es für euch ist, auch wenn ihr vielleicht, ihr passt gar nicht in ja. unser Konzept. Aber ihr wollt da irgendwas wissen für euch selbst, wie man es macht, schreibt uns an. Und das ist und davon lebt unser Netzwerk. Also deine Frage ist, meine Frage was ist, ist deine was Frage. Frage? Genau, meine Frage ist, was ist deine Frage? Ja. Unter tim at sugartrends.com. Genau. Und, und, wenn, wenn ihr einen, ja, und wenn ihr noch eine Sache, äh, natürlich die weitere Frage, äh, an die ich immer allen stelle, ist, kennst du noch Läden, die äh, bei uns mitmachen sollten oder könnten oder reinpassen? Äh, was? Äh, meine, meine Frage ist, äh, empfiehlt uns das, da haben wir natürlich auch so ein Kundenempfehlungsprogramm unten links auf der Seite, kann man sogar Bonus verdienen. Und äh, das zweite ist, äh, geht raus. aus... Das drei Fragen. Ja, ne? aber, was du aber das ist jetzt keine Frage, <lacht> sondern einfach ein Ratschlag. <lacht> äh, zwei Dinge yeah. nochmal yeah. als Ratschlag und dann sind wir hier tatsächlich fertig äh, für die eigene Aktivität. So, das Thema Aktivität zahlt sich aus und Impulse, der ganze Handel lebt von Impulsen, ähm, fragt eure Händler und seid so Konsumenten, die sich interessieren und mhm. geht nicht davon aus, wenn im Webshop eines kleinen Anbieters äh, das T-Shirt in Größe L nicht im Shop ist, heißt es längst noch nicht, dass das gar nicht gibt. Mhm. Sondern, also mal anrufen. Sondern kommt mal wieder in Anrufen oder einfach Fragen oder Schreiben mhm. in diesen Austausch und merkt den auf einmal, dass der Austausch Spaß macht mhm. und dass der auch Entertainment ist. Also Aktivität ja. einer Zuschauer. Geht raus ja. auf eure lokalen Läden, genau. Shop Like uh, a genau. like Local. Genau. Ähm, und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei der Brandable Show. Nicht vergessen zu kommentieren für die Tasse und die 50 Euro. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin vielen ja. Dank, Tim. Danke Hat auch. Spaß gemacht.